Die Drossel ist da und äh, wie der Zufall es will, äh, bei dem Willkommenschreiben äh, von der digitalen Gesellschaft war ein Luftballon mit dabei und dieser Luftballon, da stand was drauf, irgendwie echtes Netz. Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, ja, echtes Netz ist ja eigentlich äh, genau das Thema hier auch bei der Drossel. Und jetzt stellen wir uns vor, dieser Luftballon, das ist das Internet. Ne? Der ist jetzt richtig gefüllt mit allem Guten, was dieses Internet so bietet. Und äh, was wir halt auch so nutzen. Und die Telekom, die möchte das ja nicht, äh, dass wir das so nutzen, wie es halt da ist. Äh, sprich immer, immer und in Gänze. Sondern was die Telekom gern möchte, kann dieser Luftballon euch jetzt mal gerne zeigen. Und zwar, das ist das Internet, wie ihr es kennt und liebt. Ja, und das ist das Internet, was dann bleibt, wenn die Telekom euch drosselt. Und äh, ja, es ist dann funktional, ist noch Luft drin, aber ne, ihr seht ja selber. Und wie ihr da hinten seht, da steht ein C64, damals hatten wir 1200 baut. Also äh, in etwa daran fühle ich mich zurückversetzt. Äh, ja, ähm, dagegen werden wir vorgehen und äh, es werden in den, Tagen, äh, in den nächsten Tagen Dinge geschehen. Ne? Darauf freue ich mich. Und ne, ich immer weiter kämpfen für den Weltfrieden und äh, gegen die Drossel.